Viel zu viele Regierungen reagieren mit autoritären Reflexen wie Repression, Überwachung, Desinformation und Zensur. Wer jetzt unabhängige Berichterstattung einschränkt, vergrößert nicht nur die Verunsicherung, sondern setzt Menschen auch ganz realen Gefahren aus.